Wir rufen Dino. Dino. Wir testen den. Undercover. Das bricht dann so Höring Herz. <lacht> Ohne oh, Liebe und schön, dass ihr Start seid zum neuen Video. Gar nicht langsappeln. Das wäre der beste Döner Deutschlands. Aber, aber das große Aber. Und das Aber ist so groß, dass ich es nicht selber entscheiden kann. Denke ich zumindest. Ich werde euch im Video sagen, warum nicht. Ihr könnt zum Schluss auch in den Kommentaren eure Meinung dazu abgeben. Lasst euch einfach berieseln, was auf euch zukommt. Ich habe auch die Nummer 1, die aktuelle Pamphylia, getestet. Alles natürlich undercover und auch Ewigkeit nicht getestet. Kotelan aus Hamburg, zweieinhalb Jahre her. Das kommt beides auf den Zweitkanal. Gerne auch ein Abo da lassen und dann geht's jetzt los. Zieht euch das rein, wirklich, ich bin überfragt. Ich brauche in dem Fall eure Hilfe. Wir sehen uns beim Spot. Moin leben. Wir sind in Bremerhaven am Start. Wir haben Glück, da vorne. Da ist Dinos. Nein, der LKW, verpiss dich. Ach mit Scheiß, ich wollte gerade sagen, der LKW ist geil. Wir müssen Acht geben, er darf uns auf keinen Fall sehen. Wir sind auf Undercover-Mission. Wir müssen hinter die Altkleidercontainer container mit, glaube ich. Wenn der LKW wegfährt. Schau mal vor euch, wir sind bei Dinos-Döner. Ich glaube Nummer zwei gerade innerhalb von Deutschland auf dem Ranking. Und wir werden jetzt direkt testen, damit wir das neue Ranking oben am Start haben. Direkt wissen, wie der Hase läuft. Das Ding ist, wir sind hier am Arsch der Welt. Hier jemand zu finden, der auf Undercover jetzt rausholt, ist nicht so leicht. Soll ich den Herr da vorne fragen? Ja, guckt euch, so, frage ich mal immer, immer. Freunde, her, ja, sagen Sie, wären Sie bereit für einen kleinen Auftrag? Da Sie selber bereit Wie bitte? Da Sie selber bereit Okay, alles klar. Dankeschön. Er ist nicht am Start. Da können Sie selber bereit sein, sagt er. Wen holen wir jetzt ran hier? Ahmed sagt schon, wir brauchen halt die jungen Leute. Ne? Ach ja, Wenn ihr euch wundert, warum ich so eine Haare habe, ich hatte doch natürlich haar -OP auf Messer schneide Leute guckt euch mal an hier ist Querwinkel der sieht mich fast ich muss hier direkt jetzt hinter die Einkaufswagen ich muss jemand finden ich habe da ein paar Gartenarbeiter die will ich ein Essen zum Mittag bestellen Guckt, vielleicht geht das vielleicht bringe ich mir mit aber es ist wirklich schaut mal da vorne direkt ist Dinos hier durch seht ihr da durch ich mach mal einmal den hier da ist er Schnell wieder zurück. Mach diese undercover-Sachen. Das sind die aufwendigsten Sachen überall. Glaub mir das. Lass den Daumen umknallen für die Mission. <lacht> Aber es ist echt aufwendig. So, Ahmed übernimmt die Seite vom Parkplatz. Ich übernehme diese Seite, falls jemand kommt, weil wir können ja nicht so oft hin und her laufen. Es ist so hart Mann, Mann, Ich habe eine Idee. Puh, puh, puh. Oh, ja ich, ich frag mal an. Ich frag die Arbeiter. Dürfte ich sie einmal kurz stören vielleicht? Ich habe hier eine Undercover-Mission. Dürfte ich euch ein Mittagessen spendieren, bei dem Dönerladen? Müsst ihr gleich weg? Nein! Nein! Ich kann mir keinen Döner holen, weil ich bin auf Undercover-Mission. Weil der darf ihn nicht sehen. Ich mache Qualitätskontrolle und teste den Döner, aber der kennt mich. Wenn ich komme, gibt er mir Kamerabonus. Ja, naja, ich bin für im Internetsender unterwegs, Holle 62, Würdet ihr das machen? Ich gebe euch so, zumindest dick Trinker. Ich gebe euch 20 Euro mit Restes für euch. Ich brauche nur einen Döner. Ehrlich, jetzt ja. geil. Das ist mega. Das ist mega. Zwani, äh, gebe ich dir mal so hier. Ja. Äh, danke dir erstmal. Ne? vielen Dank. Du rettest die Mission. Ja. Sag mal, kannst du nur dran denken? Nur Tomaten und Zwiebeln. Ja. Sonst nichts. Auch keine Soße. Ja. ja? Und den soll er auch nicht einpacken. Kann er dir auf die Hand geben? Ja. Gut. Keine Soße, auf keinen Fall Soße. Oh, du bist der Beste. Du, er hat die Mission gerettet, komplett. Geil. Ich warte hier, Leute. Ich warte hier. <lacht> da vorne ist er, mal. Ich mach mal hier Zoom schnell. So. Da vorne ist er. Man kann jetzt nicht so viel sehen, aber ihr seht, seht die Jacke. Meine Jüde. Meine Jüde. Guckt mich hier alle dumm an, weil ich hier so auf dem Boden rumkrieche, wisst ihr? Aber die haben keine Ahnung, was hier abläuft. Qualitätskontrolle ist kein Kindergeburtstag. Ja, man muss es ja tun, wisst ihr? <lacht> <lacht> Oh, uh, uh, der soll nicht so auffällig. Man sieht das natürlich aus dem Blickwinkel ganz anders, aber jetzt versetze ich mal Dinos Lage. Der wird niemals jetzt gerade darauf kommen, dass der Typ mm. Undercover für einen Holle Döner holt. Nein nein nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das Und der das Zug ist auch im Moment abgefahren, wo er den Döner anfängt zu belegen, weil er kann uns schon sehen, weil das Ding haben wir dann schon in der Hand. Ja, das stimmt, wenn wir ihn hier haben, ist egal. Und dann können wir rufen, Dino! Dino! Wir testen den! Undercover! Das war er, er bricht dann so hoch herz. <lacht> <lacht> oh, das ist Oh, er kommt. Die hat, er hat schon dünne in der Hand. Jetzt hoffen wir natürlich, dass es richtig ist. Ja. Wie hast du bestellt? Hast äh, du Tomaten, bestellt? Zwiebeln ohne Soße. Sicher? Ja. Okay. Und ich sag dir ehrlich, wenn er jetzt vergisst, ich mach den Test trotzdem. Hauptsache keine Soßen. Wenn er einen ja, Salat genau. verkackt hat, egal. Ja, okay. Er kommt, der ist nicht mehr ganz so wild. Oh, bester Mann. Vielen, vielen Dank, ja, mein na, Lieber. Schön. Echt, Dankeschön. Und ohne Soßen hast du geholt, ne? Ohne, ohne Soße, nur mit Tomaten und Zwiebeln. Oh, Traum, ja? Traum, wirklich. Also vielen, vielen, vielen Dank, du hast uns den Arsch gerettet. Cool. Ach, der Rest für dich, ne? Ja, ja, ja der Rest für dich. Danke. Äh, gerne, Sch schönen Tag euch noch, ne? Ja, Danke, ciao, ciao. Er hat Gurke und Salat, aber das macht nichts, das ist jetzt nicht so wild. Komischerweise, er hat es ja gesagt gerade, mhm. das glaube ich ihm auch. Ja, da weiß man aber nie, ob die das auf dem Weg verkackt haben. Da bin ich ja. mir nicht hundertprozentig sicher. Wichtig ist erstmal keine Soße. Pass auf Leute, eine Sache ist schon mal, das ist, glaube ich, nicht das Hausbrot von ihm das eigene. Das ist schon mal anders. Er hat da jetzt, also wenn du so hingehst, heißt das also, du kriegst, wenn du nichts sagst, ein normales Brot. Aber das performt manchmal stärker als das selbstgemachte. Ist einfach so. Fleisch wird direkt saustark, muss man sagen. Interessant, also ich habe keine Tomaten bekommen, <lacht> gar keine. Das ist eher so Mix. Mm. Die Kombi, die ich will ist natürlich so Dacht die ich normalerweise ja, immer bestelle, dieses Tomate-Zwiebel. Tomate, Tomate hat auch einen gewissen Saft natürlich, ne? was dann auch die das Nicht-Nehmen von Soße irgendwo kompensiert. Also echt schon gut befüllt von der Menge. Eine sehr interessante Kombi, sogar noch mit Paprika drin und so. Könnte ich mir gut vorstellen, so zu nehmen. Also ich sage euch direkt, es ist so zu trocken. Du merkst, geiles Fleisch, alles. Aber es ist irgendwo wieder das Feeling, wie als ich beim ersten Mal da war und gesagt habe, Dino, mach was am Brot. Ich habe gesagt, das ist das geilste Fleisch überhaupt. Aber das Brot packt ein. Er hat kurzzeitig auf mich gehört. Aber jetzt bietet er hier wieder anscheinend das alte Brot an. Für den Standardkunden, der hinkommt. Ich könnte jetzt natürlich sagen, okay, ich gehe hin und wünscht mir jetzt das Specialbrot. Ich muss aber irgendwo auch für die Allgemeinheit gucken. Und schauen, was gibt ja den Leuten, die nicht fragen. Das weiß einfach nicht jeder, es kommt nicht jeder von mir. Er hat das Video nicht gesehen, hat nur gehört, da ist ein geiler Döner. Kommt hin, Heuer hat gesagt, da stehe ich mit meinem Namen gerade. Wenn der nicht zufällig weiß, dass er nach dem Specialbrot fragen soll, ist er mal Arsch Arschkarte. Du musst doch immer deinen besten Döner rausgeben. Ich bin ja gerade ein bisschen aber eigentlich für mich noch einen jetzt zu holen mit der Ansage. Mach jetzt noch mal das neue Brot. Ich muss ja den Döner bewerten, den jeder kriegt, wenn er nichts sagt. immer noch geil so aber nicht mehr als ein acht ich muss einmal so sagen das heißt er muss komplett aus dem ranking raus tut mir weh mann naja also das urteil steht würde ich sagen aber fleisch ist auch nicht so gut wie letztes mal leute muss man sagen nicht das Ziel, vom jetzt mal. Ich muss die Bewertung sogar leicht noch korrigieren. Also bei dem Fleisch, mehr als ein 7,6 kannst du da denn nicht geben gerade. Also wir haben noch einen Kollegen gefunden, der holt uns jetzt sogar noch mit Hausbrot. Und danach können wir Dinos fragen, warum wir nicht ein Hausbrot automatisch gekriegt haben. Dir erstmal vielen Dank, mein Lieber. Ja. Korrekt, dann bis gleich, ne? Ja. Wenn du wegläufst mit dem Geld, haben wir dich jetzt auf Kamera. <lacht> Alles gut. Und ganz wichtig, nicht einpacken. Nicht einpacken. Sondern direkt auf Hand. Okay. Ja. Okay. Haben wir haben hier nochmal einen Kollegen, das ist lustig. Dino scheint mit seinem Brot wirklich irgendwie, keine Ahnung, Pingpong zu spielen. Der hat da bei dir einen Ladenrutscher gegangen. Hab, ne? ja, das Brot von einer längeren Zeit mhm. fand ich besser, mhm. das war auch mehr intensiver und das Fleisch von jetzt, das ist mehr fettiger und kommt mehr in das Brot rein, ist saftiger, aber ich fand das früher besser. Dino Fladenbrot, jetzt das, das eine mal das, Hausbrot, also du musst auf jeden Fall klare Linie fahren, nächstes Mal. <lacht> Danke dir. Gib ihm doch noch dein Passwort, dann kann er doch deinen Kanal übernehmen. Ja, <lacht> ja das stimmt. ach du hast jetzt Mal auch gegessen, ja. was sagst du? Geschmack vom Fleisch ist gut, mhm. aber... Es ist leicht trockener. Das Brot scheint wirklich ein anderes zu sein tatsächlich. Es ist wirklich schwer zu sagen. Wie du schon vorhin gesagt hast, Tomatensaft hat so einen Effekt, gerade in so einem Döner. Mhm. Aber Fleisch ist nicht so stark wie letztes Mal, ne? Mhm. Dino, Liebe geht raus, ne? wirklich. Das ist unsere Arbeit, Qualitätskontrolle. Ne? Ich mache das hier gerade nicht gerne, was ich hier sage. Also in dem Sinne schon, weil mir mein Job Spaß bringt, aber <lacht> weißt du, was ich meine? Da kommt der Herrn, Mann. Oh, danke dir mein Lieber. Korrekt, korrekt. Boah, der sieht super aus. Ja. Perfekt, danke. Ja, ich danke euch vielmals, Jungs. Nein, das sagt die 2 Euro, alles gut. Danke euch, ne, dann shoppen wir uns hier ein bisschen ab und macht euch einen schönen Tag. Ne? <lacht> danke, danke. das Fleisch Ja, also ich sag euch wirklich, ich glaube, das Fleisch oh, lag da unten schon. Das Fleisch ist direkt anders Oh, Viel, viel geiler. Und es scheint ja von der Geschwindigkeit auch zu gehen. Ganz spezielles Feeling, das Brot ist noch mal auch trotzdem anders als das Mal. Ich würde gar nicht mehr sagen schlechter, ich glaube, weil er das halt, er bezieht das nicht, er macht das jedes Mal selber, da kann es leicht Abweichung geben, da ist das nicht immer ganz genau gleich. Das erinnert so an ein ganz krosses Baguette von außen, was richtig kross gebacken ist. So also ein Aufback-Baguette aus dem Ofen oder so, oder ein Cheer Butter, jetzt nicht im negativen Sinne, kommt nicht rüber wie ein gekauftes, aber so dieses Feeling so ein bisschen. Sehr, sehr geil. Mathe gibt sehr gut Saft mit rein. Mat und Zwiebel so wichtig bei dieser Kombi ohne Soße. Das ist einfach Welt, Leute. Das ist Welt. Weltunterschied. Ich würde euch bitten, weil ich weiß gerade nicht, wie ich entscheide. Ne? Ich werde euch gleich zu ihm gehen, ihm das sagen und dann meine Bewertung hierfür abgeben. Beziehungsweise, ich werde eine Vorabentscheidung treffen, aber ihr könnt für das nächste Video in den Kommentaren entscheiden, wie ich es abändere. Das ist fair. Und ich werde die Mehrzahl der Dings nehmen. Nimmt Hashtag Döner 1 für den ersten Döner, Hashtag Döner 2 für den zweiten Döner. Und dann werde ich das im nächsten Video umändern. Das ist fair. Für mich ist das der beste Döner Deutschlands, wenn er den mit Hausbrot rausgibt. Das ist so. Es ist der beste Döner Deutschlands. Es ist einfach so. Döner Nummer. Du hey, ja, hast aber zwei döner hier hängen auf einmal, ne? Ja, danke, gut. Ich bin ein bisschen im Zeitdruck. Ne? Aber ich vor dachte, ich sag noch einmal, Hallo. ich habe Undercover-Test gemacht bei dir. Echt? Ja, ich habe Undercover gemacht. Und äh, vielleicht magst du einmal rauskommen kurz? Dann ist hier Sound ein bisschen besser. Hallo, Also, für die <lacht> also ohne, ohne jetzt groß nachzudenken. Ich habe zwei Döner bei dir gegessen. Ja. Eine Frage stellt sich mir. Das soll jetzt kein Eingriff sein, aber du wirst einen guten Grund haben. Warum gibst du, wenn die Leute nicht fragen, so dieses Standardbrot raus und wenn die Leute ja. fragen, dieses Hausbrot? Ich versuche jetzt öfters bei den Kunden mein eigenes Brot anzubieten. Ja. Weil das andere Brot, diese vom Bäcker, was ich hole, das wollen viele nicht mehr. Mm. Deswegen habe ich gesagt, jetzt bitte ich mehr, mehr immer, mm. auch wenn die sagen oder nicht sagen, gebe ich lieber mein eigenes okay. Brot. Okay. Ja, weil ich habe gemerkt, dass das normale Brot, das ist das, wie ich vor langer Zeit bei ja. dir mal gesagt habe, Dino, geiles Fleisch, aber ja, so, bring ich dich nicht, nicht, so kann ich dich ja. nicht oben mit einranken. Ja, vielleicht nicht mal diesmal zu präsent, aber einfach nicht stark, war zu ja. trocken und so. Ja. Hätte ich nicht mal mehr als eine 7,5, 7,6 geben können. Ja. Beim anderen gebe ich dir... Oder warte mal, das sage ich euch gleich. Ich sage euch gleich nochmal. Wir ja. müssen noch kurz ich dranbleiben. Aber du, da musst du was machen. Es kann sein, dass ich dich aus dem Ranking schmeiße. Ich lasse die Community entscheiden. Dann müssen wir irgendwie neu anfangen. Wenn ich irgendwann wiederkomme an der Cover ja. und du hast für jeden das Hausbrot, dann, dann nehme ich wieder mit rein. Wir, wir lassen die Community entscheiden. In dem Sinne, Leute, egal, ich mache jetzt Verabschiedung. Ich habe dir eine 9,3 3 gegeben. 9,3. Und, und ihr entscheidet wie vorhin beschrieben. Und dann, äh, ja, lasst den Daumen umknallen. Wir sehen uns beim nächsten Video.